Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit Geotrix. Wir spielen heute die Hallo. No English Word Challenge. Und uns mal runterspringen: Du hast ein englisches Wort gesagt. Ich hab <lacht> so, also, wir spielen heute ähm, Bettenkrieg. Ja, Bettenkrieg. Mit äh, dem äh, äh, ne? Genau. Und ich würde mal sagen. Kannst du dich schon mal rüber. Ähm, ich baue. Ich. Bauen, ähm, ja. sch schnell. Äh, äh, mach mal schnelles Bauen. Hochfahren. Ja, ich mache jetzt schnelles Bauen. Kannst du das gut? Es, es geht. Kannst du auch äh, hochbauen? Du meinst. Äh... Hochbauen, ja. <lacht> soll, äh, soll ich hochbauen oder eher. Ja, stark, ähm, schnelles Bauen gerade. Ja, mach, mach, äh, äh gerades Bauen. Okay, ich spring mal runter. da. Oh, Wie dieser Next Level von mir hat. Äh, du hast äh, gerade äh, Level gesagt, aber ist okay. Ganz runter <lacht> und. Und ich hab Next gesagt. Ja. <lacht> ah, scheiße. Ja. Ich <lacht> hab ganze Bronze gehabt. Ja. Bist du ein Schwächling? Ja, ich bin ein schlechter Spieler. Du bist ein schlechter Spieler. Hm? Ein Anfänger. Ein Anfänger. Ein... Ein N. <lacht> ein N. <lacht> Warte, ich werde jetzt hier so zur Seite springen. Zack. Oh. Suicide. Easy. Du hast Suicide gesagt. Scheiße. Du <lacht> hast nochmal runter. Weiter <lacht> <lacht> noch Suicide gesagt. <lacht> Kannst du eigentlich No-Dingsen? Also nicht sneaken? Äh Scheiße! Scheiße <lacht> ich <hab nichts> gesagt! <lacht> ja, sche <lacht> ja. Scheiße! Ich wollte, ich wollte nicht No-Shift sagen, weißt du? Du hast no gesagt! Du hast auch No-Shift gesagt! <lacht> <lacht> Junge, das ist so verstrahlt! wenn man so weiß, dass man es nicht sagen soll, dann sagt man es auch nicht so. You know. Also, oh nee nee nee ne da kommt Was einer. You know? <lacht> ich hab auch You <lacht> Was hast du? Ich hab You know gesagt und du auch. Ah, wie, You know? Warum? You know is englisch. Hab ich doch gar nicht gesagt. Hab ich You know gesagt? Ja. What the fuck? Hab ich nicht, oder? Doch, hast du. Wie dumm bin ich denn, Alter? <lacht> Ja, das werde ich auch. Mein Gott, ich werde zurückgedingst. Okay, ich wollte jetzt wieder was sagen. Ich wollte das... Ja, zurückgedingst? Was? Hast du es gesehen? Ja. Ich habe gerade dieses äh, Mondlaufen gemacht, oder? Mondlaufen! Das war doch das, oder? What the fuck? Ich hab schon wieder Mondlaufen geschafft! Du und dein Mondlaufen, Alter! Jetzt eingebaut? Nein! Nein! Wir sind tot! Okay, dann lass runterspringen, oder? Wir wählen den Freitod! Nein! Äh, mir wurde gerade geschrieben, dass wir noch gewinnen werden! Ey, du weißt, wenn wir jetzt ein englisches Wort sagen, dann sind wir... <lacht> oh, ich wollte schon wieder was sagen, ich wollte ein englisches Wort! Dann sind wir aber geschickt. Ja, okay! Ich weiß nicht, ob ich drauf gehen werde. Der ist. der ist, ähm, der hat ähm, sich gut ausgerüstet. Durchaus? Ja, er hat ein Eisenschwert und damit will er uns versuchen, zu töten. Bist du dir sicher? Ey, der hat sogar so eine Chest. Oh mein Gott! Nein! Ich muss runterschwingen! Ich <lacht> ja, muss runterschwingen, oder? Englisches Wort gesagt. Ja, ich bin weg. Ciao, Mann, nein! <lacht> Junge! Und willkommen zur nächsten Runde! la ja. Raisin, was ist denn dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Boah, ich, ja. ich esse alles gerne. Alles? Ja. Alles. Ne, okay, ich esse gerne Nudel auf Lauch. Mit sehr viel Lauch, Lauch. Käse. Das hört sich ja lecker an. Ich esse auch Nudeln, also wenn du die Nudeln vorstellst, haust du dir sie doch auf den Teller Mit ein bisschen Sauce vielleicht, ne? Aber weißt du, was bei mir denn noch raufkommt? Dann kommt da so ein Kilo Parmesankäse käse drauf. Junge. Oh ja, Parmesan-Käse Da, ist komm, so geil, da ne? kommt so eine Schicht rüber, ein. Und du weißt, dass wir wieder getargetet werden, wie auf ähm... Was target gesagt Ja, schön, ich wusste gar nicht mehr, dass wir <lacht> dieses Spiel spielen, ne? Ich hab's gerade voll vergessen <lacht> Jetzt sind Team Couch und so... Oh, fahren. da habe ich schon wieder gar keine Lust drauf. Du weißt, dass die uns wieder targeten werden oder erschwitzen auf ihr Was Leben, ich ne? Ja, soll ich jetzt direkt runterspringen? Ja. <lacht> <lacht> ja. Weißt Kuchen. du nicht. Ähm, Kuchen, jetzt einmal eine andere Frage. Was hörst du denn für Musik? Ich hör fast gar keine Musik. Du hörst gar keine Musik. Und, ähm, so wie, oh. gar guckst du äh, Filme? Ja. Ruhig aus, ja. Ja, was guckst du gerne für Filme oder für Sendungen? Da, da, da ich kaum Fernsehen... Ähm, ja, aber gucke. was guckst du für einen Film oder was ist dein Lieblingsfilm? Uh, das muss ich jetzt aber das weiß ich jetzt nicht. Ich, ich, ich, nee, nee, fuck you Goethe. Nein, ich hab fuck you <lacht> <lacht> das war mein Plan! Nein! Das war mein Plan. Scheiße. Man denkt ja nämlich nicht mehr dran, weil man darüber nachdenkt, Nein. die Frage zu beantworten, ne? <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Also, ich hoffe das nicht... Machst du ich hüpfe. Du hast den Spitzhacke weggeschmissen. Ich hab zwei. Ja, und? Doppelt hält besser. <lacht> Mini, wenn du das hier siehst. Ansage geht an dich raus und ihr seid beide down. Boishi, ja? Omea, Boishi? Down habe ich gesagt, Junge! <lacht> Weiß du, dass ich jetzt so einen richtig heftigen ähm, Sprung auf den Boden machen werde, wo ich dann ein Cobweb. Oh mein Gott! Ist es ist doch nicht wahr, was. Denkt man denn nicht da dran? Rabauke. Wir einfach Bo. Wow. Du, du hast. Du hast Dinge gesagt, ne? Ich hab langsam keine Lust mehr Das ist so nervig Er hat ist... einfach Bogen auf Englisch gesagt Ja, ich habe auch langsam keine Lust mehr Ich habe mich zum fünften Mal neu ausgestattet Einen ja. Sprung, ne? Weißt du, meinst du den? Ich mache jetzt einen Sprung mit einem Kopfweb. Ja, Kopfweb kannst du schon runterspringen <lacht> <lacht> <Alter. lacht> <lacht> falle einfach runter, weil du ich so ein netter Spieler bist. Du bist echt ein Anfänger und ich hab gerade ein. Okay, ich sag Anfänger zu dir und setz einfach ein Cockweb, weil ich einen Block setze. Du hast gesagt. Und scheiße, ich komm. <lacht> ich sag nie. Wer sagt denn Spinnennetz, Junge? Wer sagt denn Spinnennetz? <lacht> wer da jetzt, dann. ähm. Wer jetzt mit einem Spinnennetz runterspringen? Hä? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Die sind nicht mehr da. Der. Der hat, der, What? der hat sie ausgelockt. Er sie Wollt ihr mal ein... Wollt ihr nochmal ein Move... -Si oh mein Gott! Wenn unser Gott. Move, habe ich gesagt. Move! <lacht> okay. äh, der Lina, ne, kommt Der ist hinter dir. Ja, ja cool. nee, Okay, dann lauf zu ihm einfach durch. Ich werde ihn jetzt... Ja, ich laufe zu ihm durch und versuch ihn sein äh, Bett kaputt zu machen. Ja, macht Damit das. sie ihn nur noch. Aufpassen, er kommt, er kommt zu, er wird jetzt neu äh, geboren. <lacht> <lacht> neu geboren. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Sprung überleben werde, jedoch. Nee, hey, du bist sogar schon bei dem. Hey, du hast es doch schon. Hast du es? Ja. Ja, dann mach. macht. Ich hab, ich hab <lacht> ihn. <lacht> Nein, nice. war ein sehr schönes Spiel. Ja, das hat mir sehr gefallen. Ich wollte versuchen, einen Sprung nach oben zu machen, ohne ähm die, äh, die Schleichtaste zu drücken. <lacht> Schleichtaste. <lacht> und ich bin gerade runtergesprungen wie ein Dulli. Scheiße. Soll ich mal. Mann, ey. Mann! Was, was, ist dein Liebling, was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Ja. Ein Hund. Dein die Ernst? sind süß und knuffig. Ja, okay, ich mag Hunde auch. Aber was ist dein Lieblingshund dann? Ein. Weiß nicht, wie die Rasse heißt. Rechts, rechts, ja. Also bei mir ist es ein Husky. Ich werde hier die Sachen hinlegen. kann nicht äh, äh, bauen ohne zu sneaken Kennst du das? Schmeißt du deine Sachen hin? Mann. Ja, weil ich da bauen wollte ohne zu sneaken. Wieso baust du denn ohne? Du hast... Was? S. N. S. N? Du hast gerade... Was? geschlichen die Schleichtaste. Nein! Was das, ja, das Schleichen auf Englisch gesagt hat. Nein. Oh. Nein! Und wir haben gewonnen. Das oh. war ein sehr Spiel. Ja, das war sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. One Stack, Fast Bridge, oh. One ja. Stack. Äh, was gibt's noch? <lacht> äh, äh, Bridgen. Was ging eigentlich ein dumm Knockback Stick. No Knockback Stick. CopWeb, CopWeb, CopWeb. Okay, cool, dann sag mal jetzt auf Wiedersehen. Ich würde mal sagen, das war's von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch mal eine positive Wertung und schreibt mir Challenges in die Kommentare, die wir dann beim nächsten Mal machen können. Und dann sehen wir uns beim Mal wieder. Tschüss. Äh.